Kommt mit, seid dabei, die Spookies sind frei. Aber seht euch vor, dieser hier ist schwer zu kriegen. Er kann nämlich fliegen. Und bei Gary Großmaul und Joe Skeletti seid auf Zack. Sie treiben den größten Schabernack zum Erschrecken komisch. Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?